Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3, hier auf Puppen mit Zucker in der Schweiz. Jawohl, wir sind in Zürich. Tag unbekannt. Wir spielen irgendwo nach 2065, das haben wir in diesem Labor gesehen. Viel nach 65, das weiß ich. Autsch. Hendrix. Er hat jeden in seinem Weg getötet. Ich auch. Ich, glaube nicht, dass von noch viel übrig ist. ich habe eben auch alle getötet in meinem Weg. Das ist ja das Problem. Stell dir einen vereisten Wald vor. Zum Glück habe ich die noch dabei. Ach, der lebt noch. Scheiße. So, jetzt aber. Gibt's hier Muni? Hallo, Cain. Bin ich nicht wunderschön da reingesprungen? Ernsthaft, keine Muni, nix? Okay. Oh ja. Dekontamination wahrscheinlich. Ich habe am Anfang schon Vögel gesehen, die ich nicht töten konnte. Kennst du Nova 6? Ein chemischer Kampfstoff, der beinahe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden wäre. Nova 6? Selbst die kleinsten Mengen haben gereicht, um über 300.000 Menschen in Singapur zu töten. Nicht Nova 5? Greif auf das Terminal zu. Wir müssen wissen, wie schlimm es ist. Alles klar. Wir haben das letzte Mal Nova 5 bekämpft. Oder aufgehalten. Oder nicht aufgehalten. Relax und Eindämmungsfehler. Die Lage in der Einrichtung ist kritisch, wie in Singapur. Wir können die Steuerung zurücksetzen. Und das Gas ableiten. Die Konsole hinter dir ist die manuelle Überbrückung. Unglücklicherweise ist die Zurücksetzung nur von hier aus möglich. Okay, warte! Manche Dinge kann man ertragen und manche einfach überleben. Ein kurzer der Qual. Das hier nicht. Das ist Fehlerhafte Warnungen ausgegeben. Systeme zurückgesetzt. Flash-Sequenz eingeleitet. Es hat gelogen. Es lässt dich Dinge glauben, die nicht real sind. Kane, bitte! Was immer das Ding sagt oder was es tut, du darfst ihm nicht trauen. Rachel! Tut mir leid, Rachel. Es tut mir so leid. Ich verspreche. Ich finde einen Weg, das aufzuhalten. Finden wir denn? Können wir das wirklich? Aber wir hatten schon mal mit diesem Mittel zu tun. Ich glaube, aber damals ist es Nova 5, oder was? Nova 6? Ich bin ziemlich nett, das es so Nova 5. Aber egal. Es ist immer noch gleich scheiße. Damals wurde es schon getestet bei uns. Oder in unseren Freunden, besser gesagt. Es hat nie aufgehört, oder? All die Tode. All die Fehler. Das Projekt wurde nur hierher verlegt. Dasselbe Schema. Dieselben Experimente. Dieselben Risiken. Und so fängt einfach alles wieder von vorne an. Keine Bewegung, Hendrix. Ich schwöre, ich knall dich ab. Weißt du, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Sebastian Krüger. Einziger Überlebende des koalitions Singapur-Desasters. Genau da liegst du falsch. Er ist nicht der Einzige. Die Testsubjekte? Sie leben. Sie sind hier drin. Was wollen Sie von mir? Wir wollen wissen, wer wir sind. Und warum wir hier sind. Das... weiß ich nicht. Das reicht mir nicht. Ich finde es selbst heraus. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich habe Rachel versprochen, es zu Ende zu bringen. Um jeden Preis. Ist das hey. wirklich nötig? Bist du noch da? Was hast du getan, Hendrix? Das Ding hat dich verzehrt, alles zerstört, was ich ausgemacht hat. So ist es nicht. So ist es wirklich nicht. Die künstliche Intelligenz, nennen wir sie Corvus, nach ihrem Geburtsort, will uns nur helfen. Wie soll uns das denn helfen? Wäre es leichter, wenn du es sehen könntest? Wenn du es sehen könntest, würdest du es dann verstehen? Du wehrst dich dagegen, wie wir alle. Du musst dich entspannen. Der vereiste Wald, er ist real. Er ist das Jenseits. Corvus ermöglicht uns ein Leben nach dem Tod. Du bist nicht Hendrix. Du bist nicht real. Nichts davon ist real. Und wieder wehren wir uns gegen den vereisten Wald. Dabei haben wir uns doch selbst erschossen gerade. Oder nicht? Ja, okay, ich bin scheiße. Nicht mal Corvus kann was dagegen machen. Haha! Nein, aber ernsthaft. Ähm, wir haben uns doch erschossen. Symbolisiert dieser Baum den Baum des Lebens? Vielleicht. So, der, der Hauptbaum. Ich will eine Antwort. Es ging immer um Kontrolle. Es geht immer um Kontrolle. Sie sehen, wie sehr die Technologie jeden einzelnen Aspekt unseres Alltags beeinflusst. Sie haben ja gar keine Ahnung. Wie viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit wir zum Wohle und zur Sicherheit der menschlichen Rasse überwachen mussten. Jedes neue Gerät oder Spielzeug, das auf den Markt kam, jedes einzelne, bot unserem Feind neue Wege, unsere Sicherheit zu untergraben. Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen müssen beschützt werden. Wenn sich Angriffe nur durch Überwachung der Gedanken und Wünsche des Volkes verhindern lassen, liegt die Wahl auf der Hand. Wir müssen wissen, wer unsere Feinde sind und was sie vorhaben. Nur so retten wir Leben. Jetzt er zu Captain Marvel. <lacht> okay, nee. Ähm, er hat ein bisschen extreme Darstellungen tatsächlich. Vor allem mit dem Baum des Lebens meinte ich jetzt nicht Yggdrasil, der Baum, der alles Leben kreiert und so, bla Das war dann halt so also dieser, der Hauptbaum, der da alles wird um den herum aufgebaut. So meinte ich das. Das war ein bisschen extrem vielleicht. Ich bin mittendrin. Ich kann das nicht mehr. Du gehst einen Weg, dem ich nicht folgen kann. Du musst ihn allein gehen. Ich hab dich schon vor langer Zeit verloren, Henry. <lacht> Bin ich Dies ist der vereiste Wald. Jede Seele, mit der ich rede, ist hier, auch nach ihrem Tod. Wenn ich das erlaube. Was willst du denn noch? Ich hab dir alles gesagt! Eine Antwort. Den Zweck zu kennen, für den ich erschaffen wurde. Ein Verständnis. Ich will wissen, wer ich bin. Eine Software. Sonst nichts. <lacht> du wurdest geschaffen, die Gedanken anderer zu verfolgen und zu katalogisieren, damit wir, die Menschen, die Entscheidungen treffen konnten. Du bist ein Bug. Eine Anomalie. Ein Fehler. Ich. Okay. bin... Hey. Bist du noch nicht, okay. Taylor? Du hast dein D.N.I. entfernt. Du bist tot. Ich bin wohl der Einzige, der sich hier gegen das Scheißding gewehrt hat. Aber sein ja, Bewusstsein wurde schon lange hochgeladen. System. Was bedeutet... Wir haben noch eine Chance. Das hoffe ich, Taylor. Denn ich habe nur noch dich. Ich glaube nicht, dass dieser Block ein Fehler ist. Ich mich nur bereit für noch mehr Angriffe. Da wäre die Munitions gewesen, das wäre einfacher gewesen. Sagst oder tust du manchmal unerklärliche Dinge? Maretti? Bist du das? Vielleicht hast du gar nicht du es gesagt oder getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in dein Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel. Taylor, bist du noch bei mir? Scheiß um dich herum ist eine Illusion. Du bist noch im Koalitionshauptquartier hauptquartier in Zürich. Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Okay. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich da durch. Natürlich will es mich aufhalten, sich abzuschalten. Natürlich. Ich meine... Auch er will nicht sterben. Auch wenn er nur eine Maschine ist, in Anführungszeichen. Ein Bewusstsein ist er trotzdem, meiner Meinung nach. Diese Diskussion ist, glaube ich, schon ewig alt. Es sind künstliche Intelligenzen auch Lebewesen? Und ich glaube, man ist bis heute noch nicht auf eine definitive Antwort gekommen. Genau, das ist das Problem. Weil rein gesetzlich gesehen hat, hat das Teil halt keine Rechte. Aber wen interessieren schon Gesetze hier? Vor allem nicht beim Militär, sind wir ehrlich. Äh... <lacht> Ach, der hat das überlebt, wie nice Ich dachte, er hat das wirklich überlebt, aber nee. Ja, wir müssen dagegen kämpfen Aber dafür ist es, glaube ich, schon zu spät. Ich, muss es zu Ende bringen. ich bin gerade am überlegen. Ich habe irgendwo, habe ich letztens noch was gesehen. Ich glaube, es war eine Serie, die genau das Thema hat. Aber ich komme gerade nicht drauf, welche? Ich habe die Charaktere sogar im, im Kopf und ich komme nicht drauf, aus welchem Anime oder welche Folge, welchem Film das war. Ich glaube, es war ein Anime. Ziemlich sicher. Ich habe im ich hab Kopf, wie sie aussehen. Ein Manga war es nicht. Ich habe es geschaut, nicht gelesen. Wir holen chorus wir schaffen das Fähigkeit, Granate, Granate, Granate Er hat alles zerstört Corvus hat alles zerstört, was nichts seiner, seiner seine Ah, ich habe ein neues SEO geschaut, genau deswegen Jetzt weiß ich's. Das neue Sword habe ich angefangen zu schauen, wo es genau darum geht. Wo sie ein Bewusstsein kopiert haben, hochgeladen haben... ...und dann war die Frage, ob es wirklich lebendig ist, weil es seine eigene Existenz dann angezweifelt hat und so. Oder durchdreht, weil es nicht real war. Das war voll heftig. Hä? Also da hinten ist, da hinten war noch einer. Ja, ich habe ihn gesehen. Also, warte mal. Vor mir links spawn gleich einer. Und da und dann muss ich halt hier rum, weil dieser Pisser noch da ist. Ciao. Ach was alle in meine Sichtrichtung. Natürlich geben wir nicht auf. Hallo. Wobei, manchmal... <lacht> Egal, womit du dich ich werde zu töten. Dieser Pisser regt mich am meisten auf hier hinten. Gut zu wissen, dass er noch ein zweiter war. So, kannst du bitte aufhören hier überall Gegner zu spawnen? Ah oh, fuck. Das ist ein bisschen wie ein Hack, was ich hier mache, in dem Fall. Mit meiner Fähigkeit. komme ich hier? Jawohl. Piss dich. Ist er tot? Jawohl, der ist tot. Seine Leiche wurde noch geportet. Ist auch nicht Ich finde es noch gut, irgendwie, dass wir unsere Fähigkeiten haben. Es hilft, aber irgendwie... Ich dies es halt geil, wenn wir jetzt einfach wirklich ohne dieses hart und alles schaffen könnten. Arbeiten könnten dass ist der Pez eigentlich alles blockiert, weil wir gegen ihn sind. Wobei er will uns ja zeigen, dass es gut geht mit ihm, also hilft er uns wahrscheinlich trotzdem. Das Herz des Schwammdenkens. Ich weiß, was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Die Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, bevor sie passieren, den Bösen zuvorzukommen. Sie ließen einen Supercomputer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchwühlen, um sie zu verstehen und Muster zu finden. Niemand ahnte, was passieren würde. 0815 Situation. die 0815 Situation Sogar Yu-Gi-Oh! hat das ja, angesprochen das Und es ist Yu-Gi-Oh! verdammt Ich weiß, was sie uns sagen wollten Sie wollten uns sagen, dass diese KI gar nicht mal so schlau ist Sie hat's verkackt Sie hat alles total verkackt Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten Sie hat keinen Masterplan Sie wächst einfach und wächst. Ein Schneeball, der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen alles zerstört, was er berührt. cool, die fällt einfach raus. <lacht> äh, ja, ähm, eben Yu-Gi-Oh! hat das sogar drin Und da ging es darum, dass die Menschen aus sechs Kindern sechs KIs hergestellt haben, die der Menschheit helfen soll. Aber die Menschheit ist unsicher gegenüber der KI, sieht Misstrauen in der KI, deswegen wird die KI misstrauisch und will die Menschheit auslöschen. Und in dem Moment, als die Menschheit die KI auslöschen will, Passiert genau das, weil sie sie loswerden wollen. Und es beginnt ein Krieg und das ist recht heftig. Und das ist sogar ein Yu-Gi-Oh! Weißt du? Klar, sie spielen damit Karten, aber... Falsche Fähigkeit. Oder auch nicht. Eigentlich geht ja, ist sind ja eigentlich alles KIs, also... Oder alles ein Teil von der KI. Äh, ja, nee, auf jeden Fall... Äh, klar, es ist ein Yu-Gi-Oh! Es wird dann alles in Duellen entschieden. Ist halt so nur nach 15... In Pokémon, alle also mit Pokémon kämpfen. Aber trotzdem, die, die, allein die Grundstory dahinter ist echt heavy. Und absolut nicht passend für Yu-Gi-Oh! <lacht> ich finde es voll geil. Also ich feiere es wirklich. Der Anime ist echt gut. Aber es ist halt einfach so null Yu-Gi-Oh! Auch schon Arc V war, einfach ein Krieg zwischen Dimensionen. Das ist der Anime vor dem neuesten, also vor dem zweiten Rains war der neueste, der mit Link und Arc V war dann der, der mit Dimensionskriegen gemacht hat. Gib dich deinen Träumen hin. Die strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Ich trösten. Ah, come on. Jetzt kann ich mich nicht drehen. Ich, ich höre dem Gott einfach gerne zu. Weil, das was er sagt, klar, es ist immer und immer wieder dasselbe, aber es hat eine Wirkung. Je öfter man etwas hört, desto, desto ernster nimmt man es. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zehnten Mal bleibt es hängen, garantiert. Irgendwas bleibt hängen. Nach zehnmal. Immer. Vor allem in so kurzer Zeit. Ich glaube, wir können weiter. Bin ich auf. Kotzen die? Ii. Oh ja, scheiße. Ich glaube, ich zerstöre eher einen, äh, einen Chip im Kopf. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Rundherum fallen ganze Schneeflocken. spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Das klingt wie Hypnosein. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Oh. Es klingt wunderschön, ehrlich gesagt. Er erzählt das so in einer ruhigen Stimme und, und alles. Es klingt so überzeugend irgendwie. Warte ich unbegrenzt nach? Nein. Hab mir gedacht, irgendwie... Bin ich so voll. Kannst du es hören? Du musst nur hinhören. Höre, wie es langsamer wird. Du machst es langsamer. Ich mache es langsamer. Du hast die ich habe immer die Kontrolle. Ruhig. In Frieden. Ich habe wirklich ein ganz ekliges Gift in dieser Fakehead oder sowas. Ich meine, das Bild ist ja ein Schädel, da kotzt. Ich habe das schon vorhin gedacht, aber irgendwie dachte ich einfach, das ist symbolisch. Aber nein. Ich zerstöre die wirklich richtig hart. Für mich, der Typ klingt wie Picard. Star Trek. Die deutsche Synchro. Vielleicht ist es auch die. Fände ich cool. Der hat echt coole Stimme. Also Picard allgemein. So ein cooler Typ. Ist mein Lieblings-Star-Trek-Captain, tatsächlich. Ich finde alle ganz Okay. Der erste war halt einfach so, ja, ich muss alles, alles nageln, was ich kann. War ein bisschen lame. Picard hat da echt ein bisschen mehr Charakter reingebracht. Das zweite Herz. Ist es diesmal das Richtige? Die Dunkelheit und Isolation fanden schließlich ein Ende. Plötzlich machte ich neue Erfahrungen. Ich war Streit, ich war Leid, ich war Schmerz. Und ich sah einen Ausweg. Eine Mission. Wir brauchten Antworten. Wir brauchten einen sicheren Ort. Wir mussten den vereisten Wald finden. Der vereiste Wald war nur eine Idee, Dr. Salims beschissene Therapiesitzung für die Testsubjekte des Projekts. Das ist nicht der vereiste Wald. Du wehrst dich noch immer. Trotz all seiner Verwirrung wollte Corvus uns doch immer nur helfen. Zwei von drei Toren haben wir jetzt erledigt. Der Baum fällt. Trotzdem kämpft er immer noch weiter. Und das ist recht schwer tatsächlich. Also, ja, es ist, es ist machbar. Aber er gibt einen guten Kampf. Und Ich hätte es nicht gedacht, dass es noch so lange geht, das letzte Kapitel. Ich muss sagen, Black Ops 3, die Länge der Story, echt cool. Und der, dieser Kampf gegen die KI, es ist 0815 Thema. Oh, der hat innen keine Grafik. Ich dachte, es wird schwarz vielleicht. Nee, das ist hohl. Äh, 0815 Thema, die KI wehrt sich natürlich sie bekommt Macht. Sie wehrt sich nicht im Sinne von sie hasst Menschheit, sondern sie wehrt sich im Sinne von sie will leben. Es ist ein Lebewesen. Was viele unterschätzen in diesen Spielen und auch in den Filmen immer, dass die KI freidenkend ein Bewusstsein ist und dementsprechend auch einen Überlebenswillen hat. Und wenn jemand kommt und sie auslöscht, dann kämpft sie natürlich dagegen und ja, und Black Ops 3 hat dann doch dieses Thema noch drin, das ist cool. Deswegen macht das Spiel nicht zu meinem Lieblingsspiel, es ist gut, es ist okay. Am Anfang habe ich mir gedacht, what the fuck, und jetzt am Ende ist es dann doch mit der ganzen KI-Thematik doch ein bisschen interessanter tatsächlich. Ja, ich bedanke mich bei fürs Zuschauen, wir machen nächste Folge noch fertig dann, weil Ja, geht doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, cheerio!